Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Ähm, wenn ihr euch zurück an den Anfang, an den Sommer dieses Jahres erinnert, ähm, war ich auf zwei Konferenzen. Nämlich einmal der Informal Learning in Bochum. Das äh, war Anfang März, kurz nach der DGHD-Tagung. Und die zweite Tagung war das JFMH, das Junge Forum für Medien und Hochschulentwicklung in Kaiserslautern äh, Ende Juni. Und aus beiden dieser Tagungen entsteht ein kleines Themenheft, also ein Tagungsband, interessanterweise oder zufälligerweise beide in der Zeitschrift Medienpädagogik. Die findet ihr auf medienpad.com, ist eine Open Access Zeitschrift, die sich eben genau um dieses Thema dreht. Und meine Beiträge will ich dort einfach ein bisschen noch ausformulieren, dass da tatsächlich eine kleine Veröffentlichung bei rauskommt. Für das Paper für die IFL, also für die Informal Learning, werde ich im Grunde genau das tun, was ich für meine Promotion machen werde. Das heißt, ich werde diesen iBridge-Kurs nehmen, mir die Videos mal genau anschauen und dagegen halten, was sagt denn die Wissenschaft, was ein gutes Lehr- oder Lernvideo ausmacht. Und diese Kriterien anwenden auf unsere Videos und schauen, ob die die entsprechen, ob die denen entsprechen oder nicht. Und wenn nicht, werde ich versuchen, Lösungswege aufzuzeigen, wie wir das entweder mit wenig Aufwand verändern können, also ich denke da gerade an die Einbindung von interaktiven Elementen mit H5P, das habe ich hier auch schon ein paar Mal genannt auf dem Kanal, oder wie wir zumindest in Zukunft, wenn wir am ZML solche Videos produzieren, das anders schrägstrich besser machen können. Also ich sage nicht, dass die Videos schlecht sind, das sind sie nämlich nicht, glaube ich, und da bin ich auch nach wie vor der festen Überzeugung. Aber es verdichten sich so die Hinweise, dass wir an ein paar Stellschrauben drehen könnten, um die Videos noch besser zu machen. Und genau die will ich herausfinden, welche Stellschrauben das sind, und das auch ja, wissenschaftlich belegen können. Und da gibt es zahlreiche Studien. Ich habe ja diese beiden Videos gemacht, wo ich Paper vorgestellt habe. Wenn man in diesen beiden Papern in die Quellen reingeht, dann findet man ein gigantisches Meer an äh, Studien, die sich zum Thema Videos in der Lehre ähm, äußern. Und genau dort begebe ich mich auf die Suche nach Dingen, die mir weiterhelfen. Und ich glaube, da werde ich auch einige finden und habe auch schon einige gefunden. Mehr dazu sicher später im Verlauf hier auf dem Kanal. Das zweite Paper von der JF, äh, für das JFMH, wie gesagt, auch das wird in Medienpädagogik veröffentlicht werden, sofern ich dann das schaffe, noch rechtzeitig diesen Beitrag zu schreiben. Da werde ich äh, ein Stück weiter darauf eingehen, wie diese Lehrveranstaltung, über die ich damals gesprochen hatte, nämlich dieses digitale Medien im Studium, medienkompetent präsentieren, ähm, wie sich das einordnet in die gesamten Schlüsselqualifikationsangebote, die wir hier am KIT anbieten. Ähm, wir sind nämlich äh, gerade jetzt am ZML dabei so ein bisschen diese Lehrveranstaltung ähm, dahingehend strategisch auszurichten, dass sie gezielt auf eine, wie wir es nennen, ähm, akademische digitale Medienkompetenz abzielen. Und genau das will ich, oder dazu will ich mit meinem Kurs ja auch beitragen. Im Zuge dessen, Führe ich diesen Kurs dieses Semester auch durch und äh, bin dabei, diese Sache mit dem OER, also das Ganze ähm, zur Verfügung stellen zu können, bin ich dabei, das weiter aufzubereiten. Ich muss einige der Videos, die ich selbst gedreht habe, nochmal überarbeiten und ähm, werde natürlich auch Dokumente erstellen müssen, die anderen dabei helfen, die Videos und auch das Kurskonzept bei sich selbst umzusetzen. Also das alles sind so Dinge, an denen ich gerade dran bin. Es läuft sehr viel parallel, deshalb gehen manche Dinge leider nicht so schnell, wie ich das vielleicht gerne hätte. Ähm, aber wie sagt man so schön, steht der Tropfen hüllt den Stein. Und äh, von daher werde ich mich sicherlich demnächst wieder melden, wenn es da äh, die nächsten Meilensteine zu verzeichnen gibt, die ich dann hoffentlich erreicht habe. Und bis dahin werde ich noch einiges schreiben müssen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.